Ja, hallo ihr Lieben von der Schule Anatal in Fellmann. Wir möchten euch Danke sagen für die Unterstützung. Ihr seid seit 2017 bei uns und wir unterstützen. Vielen, vielen Dank und hoffen, dass ihr gesund seid. Und wir bleiben dann verbunden und möchten einfach Danke sagen. Ja, ich bin der Bastian, ich bin seit neun Jahren auf der Facette Und herzlichen Dank für die herzliche Unterstützung. Dankeschön. Genau. Jetzt schicken wir euch ein Segenslied auf Portugiesisch, dass ihr auch äh, viel, von Gott, viele Segen bekommt und dass ihr auch weiter gesund bleibt. De ama, Senhor, de ama, Senhor, de ama, so, de, Jesus, de, ama, de ama.